Kurz erklärt, Update. Ein Update ist eine Aktualisierung für ein Programm oder eine Hardware wie beispielsweise das Smartphone. Es bringt die Software auf den neuesten Stand. Man kann es sich ein wenig wie die Inspektion beim Auto vorstellen. Fehler werden behoben, Sicherheitslücken werden geschlossen oder neue Funktionen kommen hinzu. Updates machen sich meist durch eine Benachrichtigung bemerkbar. Auch wenn das manchmal nervig sein kann, sind Updates extrem wichtig. Sie sorgen dafür, dass alles weiterhin funktioniert und sorgen für die Sicherheit unserer Daten und Geräte. Updates sollten daher nicht auf die lange Bank geschoben werden, sondern so schnell wie möglich installiert werden.